Jeden Abend brechen auf unserem Parkdeck mehrere Konvois Richtung ukrainische Grenze auf, um Frauen, Kinder und Senioren an Grenzposten oder Auffanglagern abzuholen. Die 1.300 Kilometer legen wir hierbei im Stück zurück, um dann gleich wieder zurückzufahren. Die ganze Aktion steht deswegen ganz klar unter einem Thema. Sicherheit. Und das bitte für alle Beteiligten. Natürlich braucht und soll kein Fahrer die ganze Strecke allein fahren. Durch unser ausgekliegeltes Springersystem von Beifahrern kommt es zu einem regelmäßigen Fahrerwechsel alle zwei bis drei Stunden. Wichtig! Hierbei braucht sich niemand etwas zu beweisen. Darum wechseln immer alle regelmäßig durch. Denn auch nur so kann das System für alle funktionieren. Auf dem Beifahrersitz wird geschlafen. Freunde, das ist eine Ansage und es gibt keine Auswahl. Zusätzlich achten wir bei der Auswahl der Fahrzeuge immer auf Assistenzsysteme. So können wir immer sicherstellen, dass unsere Fahrerinnen und Fahrer immer konzentriert, ausgeruht und fit sind. Unterwegs fahren wir immer im Konvoi. Es gibt dafür wirklich sehr viele gute Gründe. Aber der wichtigste davon ist, dass die Fahrt im Verbund wesentlich sicherer ist. Jeder Konvoi wird angeführt von einem erfahrenen Lied, der die Strecke kennt und sich sowohl vor Ort als auch auf dem Weg dorthin auskennt. Außerdem haben wir einen Schlussfahrer, der mit dem Lied in dauerhaftem Funkkontakt steht und zusätzlich hilft, die Übersicht über die Truppen zu behalten. Das Fahren im Konvoi kann manchmal für Neulinge etwas befremdlich wirken, ist aber eigentlich sehr einfach. Noch viel mehr als sonst fahren wir vorausschauend, suchen uns nur große Lücken zum Überholen und Ausscheren, setzen frühzeitig den Blinker für Spurwechsel oder Autobahnausfahrten. Wenn wir auf der Autobahn sind, fahren wir zügig, aber natürlich nie zu schnell. Wir rasen nicht und gehen nie ein Risiko ein. Denn erfahrungsgemäß verlieren wir die wertvollen Minuten nie auf der Straße, sondern bei unnötig langen Verzögen auf den Raststellen. Deswegen lieber fahren wir etwas langsamer und legen dafür schnelle Toilettenstopps ein. Ein weiterer Grund ist der, dass wir sehr hohe Spritkosten haben. Und logischerweise, je mehr Benzin wir sparen, desto öfter können wir fahren. Bei Ankunft am Zielort werden zuerst Hilfsgüter ausgeladen und getankt, nach dem Empfang unserer Fahrgäste an den entsprechenden Stationen werden sie den Fahrzeugen zugewiesen und das Ganze noch einmal kurz für unser Gastfamilien-Matching-Team in München vorbereitet. Die meiste Verständigung läuft dabei auf Englisch oder über Google Translator. Ganz wichtig ist, dass wir ab diesem Zeitpunkt nicht mehr einfach nur Fahrer sind, sondern wir sind wirklich die Vertrauensperson Nummer eins für unsere Gäste. Diese haben viel hinter sich und sollen sich bei uns im Auto sicher und geborgen fühlen. Was bedeutet, dass wir uns sowohl in Bezug auf Atmosphäre als auch Fahrstil bitte anpassen und ein feines Gespür walten lassen. Für mich persönlich ist es oft das beste Feedback, wenn meine Gäste irgendwann einfach einschlafen, weil sie sich sicher fühlen bei mir. Erfahrungsgemäß dauert der Rückweg dann deutlich länger als der Hinweg, da die Pausen und Toilettenstops deutlich länger werden. Kann auch passieren, dass ein Kind die Fahrt nicht so gut verträgt. Für diese Fälle sind Spucktüten, Reisekaugummis und Medikamente gegen Übelkeit in den Fahrzeugen. Auf dem Heimweg meldet sich nach und nach das Gastfamilien-Matching-Team bei euch und euren Fahrgästen, um Details zu klären. Und irgendwann kommt die wichtigste SMS Tages. eure Zieladresse. Wir setzen direkt bei den Familien an der Haustiere ab. Vielleicht helfen wir noch mal ein bisschen beim Gepäck und dann heißt es Abschied nehmen. Da können schon manchmal ein paar Tränchen fließen. Wenn alle Fahrgäste abgesetzt sind, geht es schließlich wieder heim zum Parkdeck. Dort werden die Fahrzeuge offiziell übergeben, die Tour ist beendet und ihr dürft euch nach einer langen Fahrt auf euer Bettchen freuen. Also bis dann, wir sehen uns auf der Straße.